Bereiten Sie Teige zu wie ein professioneller Bäcker. Der Thermomix-Teigknetmodus eignet sich ideal für Brot, Pizza oder Hefezopf. Dank des speziellen Intervallbetriebs geht der Teig besonders gut auf.